Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu einem neuen Gameplay. Ich zeige euch heute Mr. Hackjack Robot Detective und wie man am Titel schon erahnen kann, wir sind ein Roboter Detektiv und müssen ein paar Verbrechen aufklären. Ich bin gespannt, wie das Game ist. Ich habe echt noch nicht reingeguckt, das ist wirklich meine erste Session hier und ja, wie wir sehen, wir können hier verschiedene Sprachen auswählen. Und äh, ich weiß nicht, ob es Sprachausgabe ist oder nur Text, den wir gleich sehen. Und das Spiel erscheint am 11. Mai. Also für mich morgen und äh, ja, schön, dass ich hier vorab das Spiel testen darf. Danke an die Entwickler, dass mir den Key zur Verfügung gestellt haben. Wir wählen mal Deutsch aus, wird einfacher für mich und für euch wahrscheinlich auch. Also los geht's. Wow. Jack. Hackjack, wenn das nicht Norwills billigster Detektiv ist, ey, mach nicht so blöde Scherze mit mir, <lacht> sonst gebe ich dir. Hm, was? Ja, ich geb dir gleich. Das Hauptquartier hat dich zurückgeholt, damit du uns hilfst. Ja, war doch klar, dass ihr meine Hilfe braucht, oder? Ohne mich geht nichts. Super. Wäre cool, wenn man auch wirklich antworten könnte. Also gut, reden wir Klartext. Du weißt ja gut, dass sich die Kriminalität in Norville steigt. Du weißt ja gut, dass die Kriminalität in Norwell steigt. Habe ich gehört. <lacht> und die Polizei hat zu so wenig Personal. Ich habe nur ein Team von Frischlingen, frisch aus der Fabrik. Wir brauchen jeden einzelnen Mann und ein zusätzlicher Mann kann nicht schaden. Willst du deiner alten Truppe wieder helfen, Jack? Das war übrigens keine Frage. Ja, ich kann noch nicht mal antworten. Ich schicke dir eine Verbrechen Verbrechenskugel ins Büro. Hört sich gut an. Ich warte auf die Verbrechenskugel. Und jetzt guck, dass du Land gewinnst. <lacht> Sie sehen auf jeden Fall cool gemacht aus. Okay, wie können wir uns jetzt, wir uns jetzt hier bewegen oder nur. Bot Police Force, Management and Design, Andrea Di Stefano. Okay. Hier kommen wir während des Spiels immer wieder, oh, wir werden beobachtet. Während des Spiels immer wieder äh, wechseln, ist auch cool. Neue Mission, ja, wir nehmen die neue Mission an. Da kommt die Kugel schon. Und was sehen wir hier? Weiß ich nicht, ein, irgendein Lokal? Tanz? Sicher ein Boxring oder was ist das? Lass uns mal überraschen. The Bar Wire. Jack in der berüchtigten Mafia-Kneipe. Bar Wire. gab eine Schießerei. Es gibt offenbar zwei Opfer. Am Tatort wartet ein D-Pad auf dich. Hol es ab und dann komm zum Eingang. Ich warte da. Ziel. Hole dein D-Pad aus der Polizeikiste. Identifiziere das erste Opfer, zweite... Und so suche das Motiv, decke die Identität des Verdächtigen auf. Ja, spielen wir mal. Okay, scheinbar gibt es nur Teleport. Stick nach links oder rechts drehst. Ah, okay. Snap-Turn Snap halt. Das ist unsere Ausrüstung. The bar wire. Dein D-Pad gibt dir einen Überblick über den Fall. Deine Holo-Lupe ist daran angeschlossen. Nimm sie mit dem rechten Träger in die Hand. Ist das die Holo-Lupe? Okay. Die Antenne oben. Du, du, du, du. Okay, was wir damit sehen, müssen wir mal schauen. Nimm sie mit dem rechten Trigger in die Hand, scanne den Boden vor dir mit der Rodelrufe nach Hinweisen. Ah, da ist ein Hinweis. Gut, jetzt such nach zwei, zwei weiteren Hinweisen in deiner Nähe. In meine Nähe. Mit dem Schalter am unteren Rand des iPads kannst du einige Einstellungen anpassen und in dein Büro zurückkehren. Ah, ha, da haben wir noch was. Schauen wir mal, Musikeffekte, Musik kann man einstellen. Okay, Level beenden. Möchte ich aber nicht machen. Das haben wir noch nicht aufgeklärt hier. Okay. Kann man das auch wegpacken? Nein, scheinbar nicht. Ziele mit deiner rechten Hand auf das Türschloss. Freischalten. Ich muss noch ein bisschen hacken. Okay, hier ist die Kneipe. Prüfen wir erst einmal, ob du die Gedächtnissynchronisation noch so gut beherrschst wie früher. Synchronisiere dieses Gedächtnis. Ich mache die Musik mal ein bisschen leiser, weil die brutal laut ist. Synchronisiere das Gedächtnis. War jetzt nicht schwer, Zeuge. Mr. Robert Copper, unschuldiger Zeuge, ist unbeschadet geflohen. Also, gut, du darfst weiter. Sieh dir den Tatort an und rede mit meinem Team. Okay, schauen wir mal weiter. Zeuge, Mr. Hammerplex. Hat zum Zeitpunkt seine Standardroutine ausgeführt. Ist unbeschadet entkommen. Was hast du für mich? Ich sehe, du hast da eine Hololupe. Mein Kollege Jerry hat unsere verloren. Du kannst uns helfen, hier nach Hinweisen zu suchen. Da haben wir doch was. Verdächtige Flüssigkeit. Wow. Hier ist auch noch was. Hier ist überall verdächtige Flüssigkeit. Ich hoffe, das ist nicht das, was ich denke. <lacht> Weil Wer weiß, was in so einer Mafia-Kneipe abgeht. Okay. Hauli, wie sehr, sehr verstanden. Oh, der uns zu sagen was? Ich bin Jerry, freut mich. Willst du meine Holo-Lupe sehen? Oh, ich hab meine verloren. Ja. Du dumm Was ist das denn hier für einer? Checken wir mal. VIP-Lounge. Okay. Okay, hier ist nichts mehr. Checken wir mal, was der zu uns zu sagen hat. Alter, meine Sensoren spielen verrückt. Die Wand hinter mir verbirgt irgendwas. Da bin ich mir sicher. Ja, ich auch. Und das werden wir jetzt auch mal checken. Wir sehen hier diese Leitung. Wir gehen jetzt mal hinter die, hinter die Bahn. Jetzt brauchen wir irgendeinen Code, wahrscheinlich. Ah. Jetzt müssen wir hier spielen, oder was? Bam bam. Hoffentlich wird es nicht so kompliziert, ey. dann dann. Dan. Aber wir checken hier auch noch mal, ob wir irgendwas hier entdecken mit unserer Holo-Lupe. Da ist nichts. Hat er was Neues? Ha, gehen wir jetzt mal hier hoch und gucken mal, was, was hier abgeht. Da ist irgendein Schalter noch. Hier ist nichts mehr. Checken wir mal den Schalter hier hinten. Ah, da war so ein äh, Schutzgitter, dass da keiner hin kann. Das haben wir jetzt aufgehoben. wenn sie es nicht mit Sprachausgabe machen, kann man alles in Textform machen. Natürlich wäre cool, wenn die trotzdem ja wenigstens Englisch, äh, englische Sprachausgabe hätten. Wäre natürlich cool. Ich habe die Position des Verdächtigen ermittelt. Hier. Mr. Bit Sputnik. Er hat am Tat eine Waffe abgefeuert. Ja, sieht auch aus, dass er wirklich gefeuert hat. Kann man das näher untersuchen, das Ding hier? Nein. Okay, wir haben einen Verdächtigen ermittelt. Was ist das hier? Ah, die brauchen wir. Cool, man kann die sogar aufsetzen. Aber die äh, verdeckt mir zu sehr, zu viel. Ja. Du bist nämlich kein äh, Police Officer. Der hat einfach ohne Zögern rumgeballert. Schna den schnappen wir uns. Ja, Machen wir gleich. Wir checken erst noch mal was hier ab, eine Diskette, die haben wir noch von früher, nur nicht in dieser Größe. Okay, hier ist nichts mehr zu sehen, da liegt ein Messer. Ding. Ja, Messer wird nicht erkannt, ist, ist auch okay. Wer bist du? Noch so ein Polizist. Möchte gern Polizist. Ich untersuche gerade den Tater nach möglichen Verbindungen zwischen dem Opfer und dem Verdächtigen. Hast du gut gemacht. Bring mir bitte diese gegen Glasopfers Liebesdiskette. Liebesdiskette können wir auch bringen. Ja, nimm sie auch. Das ist jetzt? Ja. Noch eine und ein Glas des Opfers. Glas des Opfers würde ich fast sagen. Ist das hier, oder? So, noch eine Diskette, die hatten wir doch gerade da. Ja, snacks dir. Jetzt raus mit den Infos. Motiv? Unter Liebenden. Der Verdächtige und eines der Opfer hatten offenbar eine Liebesbeziehung, zumindest anfänglich. Der Verdächtige wurde aber schnöde fallen gelassen, als der Tanzbot entschied, mit Don Cor Eon zu interagieren, einem berüchtigen Mafioso. Oh je, das war das Ende. Sind nur sonst noch Geheimtüren? Nein. Okay, dann versuchen wir mal unten noch mehr rauszufinden. Also, Free Locomotion können die auch noch gerne, gerne anbieten. verdächtige Flüssigkeit, eine fehlt noch? Ach, kann doch nicht sein. Da muss man noch mal... Irgendwo wird da bestimmt noch was. Flüssigkeit rumliegen. bin nur bestimmt gleich noch. Hier ist nichts mehr an In diesem komischen Zeug. Ja komm, was hast du denn für uns? War er das Ziel oder war es nur ein Querschläger? Nein, es äh, wird mit Sicherheit kein Querschläger gewesen sein, von da oben. Passt ganz gut. Was hat er hier? Oh, hier können wir auch irgendwas... <lacht> Haben die eine Schüssel mit Muttern hier? Wie ist das denn? Nee, die stören alle. Eine Zigarre. Kann man nicht nehmen, okay. Kann man. Au, au. So, jetzt. Dieses Opfer war nur ein Kollateralschaden. Zumindest ist er beim Trinken gestorben. Mr. Robbie Scrap hat sich mit einem der Opfer auf einen Drink getroffen ist unbeschadet entkommen. Ah, oh die andere Flüssigkeit. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir noch mal kurz da schicken. Okay, haben wir das Jetzt können wir da hinten hin. Oder was hast du? Okay. Schau mal, da ist auch noch eine ein Schuss eingegangen. Jump-Oil! <lacht> Jawoll! <lacht> Ja, die hat wohl zerrissen, würde ich mal sagen. Ein Energiefeld verhindert dass wir doch. Ich hab's, hab's schon, hab's schon. Opfer, Hinweis. Ich, ich Schnell mal hier noch eine Analyse rein. Was er mit Ich kann mir nur vorstellen, okay, das hat sie gesehen, bevor sie terminiert wurde. Was hat sie gesehen? Ah, okay. Miss, Mrs. Ann Walter, eine berühne, berühmte botlesk tänzerin Ihre perfekte Radius-Routine hat ihr einige Jahre lang einen hohen Bekanntheitsgrad beschert. Mit ihrer integrierten Struktur konnte sie jedoch, anders als portablere Kolleginnen, nicht auf Tour gehen. Und ihr Rahmenmodell machte sie ungeeignet für einen Hardware-Upgrade. Ja, aber die konnte hier schön im Kreis drehen, ne? Und schauen wir mal, was sie gesehen hat. Punta Mark II, die GM der deutschen Fabrikanten, das Günn, ist eine erstklassige und hochpräzise Waffe. Ihre Tarnhülle aus Carbon beherbergt mehrere organische Elemente. Der Verdächtige hat zielsuchende Munition verwendet, die darauf programmiert war, das Opfer zu treffen. Das hat ja eher nicht so gut geklappt. Ach so, okay, der hat ja mehrmals reingeknallt. Aber wir haben, doch, wir haben 100%. Na ja, klar, wir haben es sehr ja geschafft. dich doch mal an deinen Scheiß. Kontrollierst mich hier. Das finde ich echt cool. Habe ich, hab, hab ich gerade hab nicht, nicht wirklich so gesehen. Aber hier ist das ganze Team scheinbar... ...verewigt. Müssen wir natürlich jetzt auch noch alle zeigen. Das wäre sonst unfair. mal eine andere Art von Spiel finde ich. Echt nett gemacht. Also sind schon äh, ist halt ein schon ein bisschen größeres Team, wie man sieht. Margot, go. Thanks. Ja wir sind aber noch nicht fertig, wir fordern noch eine Mission an. Schönen Verbrechensball. Seitengasse sieht so aus. Marlow Street. Das Team soll einen Verkehrsunfall untersuchen. Wie in dieser Gegend von Novel. Üblich hat niemand etwas gesehen. Aber irgendwas stimmt da nicht, Jack. Der Verdächtige hat den Unfallort ohne erkennbares Motiv verlassen. Und das Auto wurde vor ein paar Tagen als gestohlen gemeldet. Geh dir die Sache ansehen. Dann kann man nicht mehr lesen. Unser Unfallauto. Untersuche das Unfallautor. <lacht> okay, falsch übersetzt. Überprüfe, ob verdächtige Anrufe getätigt wurden. Suche nach verborgenen Gegenständen. Finde einen Weg auf den Balkon in der Gasse. Also los. Also vom Look her gefällt es mir echt gut. Blöd finde ich, dass ich das hier nicht die ganze Zeit irgendwie einklappen kann und dass halt kein, äh, kein free locomotion existiert. Das checken wir erstmal hier. Haben wir aber nichts. Müssen wir mal hier reinschauen. Mit der Lupe. Nee. Okay, da können wir nicht hin. Mann, ich werde ja total, meine Schaltkreise werden total nass hier. Was uns zu sagen? Das Team hält das Ganze für einen stinknormalen Unfall, aber irgendwas ist da faul. Sieht ihr das Auto an? Vielleicht ist ihnen irgendwas entgangen. Ja, meine Kollegen, die sind ja nicht wirklich gut. Okay. In der Mülltonne war nichts Schlimmes. Aber also mit Free Locomotion wäre es jetzt ein bisschen einfacher. Was ist das? Irgendwelche Bomben oder was? Ah, okay die leuchten auf jeden Fall auf, also irgendwas, das sind glaube ich dann irgendwelche Interaktionsteile. Ähm, ja. Ach, sollen wahrscheinlich ja, Zündkerzen sein? Weil eben auch die Sachen, die ich äh, gebrauchen konnte, haben so beleuchtet und in der Lupe. Ich Muss gucken, dass ich hier nicht gegen die Wand oder so laufe. Was jetzt nützt, weiß ich natürlich nicht. Premium okay, Mauted Öl. Ah, ist das ist der beste. Okay, machen wir uns mal den Kofferraum. Ja, ja. Ich mache jetzt mal den Kofferraum auf. Das Teil im Kofferraum von die CPU des Opfers kann wohl noch gehackt werden. Ja, machen wir das doch. Ich habe jetzt nicht gesehen, was geleuchtet hat. Und ich muss mich mal ein bisschen zum besser positionieren. Okay, fang nochmal an. für mich. Scheiße, ich musste das. Scheiße! Boah, ich kann sowas nicht gut. Boah, jetzt, ich hab's schon wieder vergessen. so schlecht in sowas. Ich hab's. Nach meinem Geschmack wurde an einem Or anderen Ort gefoltert durch einen Schuss hingerichtet und zerstückelt. Mr. Don Coron. Okay, den kennen wir ja, den Kerl. Also die diese Fälle scheinen miteinander zusammenzuhängen. Don war ein berüchtiger Gangster, der mehrere Distrikte von Norwell kontrollierte. Als Boss der Ma Mafia-Familie war er Herr über hunderte von Bolzenmaschinen, Freudengaragen und overclocking kaschemmen Sein Speicherschips zufolge hatte er eine Beziehung zu Miss Volta, der Tänzerin aus dem Bar Wire. Okay, da ist auch noch irgendwas? Gehen wir mal da schauen. Also, bisher auch keine großen Hinweise mit der Lupe. Hat noch was Neues? Raus? Was für ein großes Verbrechen. Da ist jemand Don Correon mehr als nur ebenbürtig. ja irgendwas vom Balkon. Meinen die diese da? Oder den da oben? Ich, ich vermute mal eher den da oben, ne? Nee. <lacht> Kann man den auch noch anziehen, oder was? Nein. So, nochmal unsere Lupe. gucken. Nein. Ja, wer seid ihr? Okay, wieder Hinweise suchen. Fluchtfährte. Okay, ich sagen, wir checken alles mal. Danke noch einmal für deine Hilfe im bar Wire. Das war beeindruckend. Der Verdächtige könnte von dieser Telefonzelle aus telefoniert haben. Habe ich nämlich nicht gesehen, okay. Nochmal. 2, 1, 5, 1, 3. 2, 1... Fünf eins, drei. Fünf, fünf. 4814 Jetzt können wir den Mörder wahrscheinlich lokalisieren. Sir, ich bin echt neidisch auf deine Hacking-Fähigkeiten. Ja, der war ja eben auch schon am Start. Hat eine unbekannte Kontaktperson angerufen. Der Anruf wurde in, der 8, in den 8. Distrikt von Norwell zurückverfolgt. Möldin, super. Was ist mit dem Typen los? Warum muss ich immer die Drecksarbeit machen? Dynamit-Kennsäge-Axt. Kennsäge hier. Hast du denn eine Kennsäge? Mal näher ran. Dynamik. Hier, Junge. Axt. Da ist halt die Axt. Hier. Zieh die dir noch rein. zu werden. Der Verdächtige war schwer bewaffnet. Ja, ist natürlich cool, direkt hier zur, zur Mülltonne zu laufen. Zeuge Straßenkatze. Eine Katze, eine, eine äußerst verdächtige Katze. Okay, Katze gucken wir gleich nochmal nach. Ja, ja, ja, was hast Neues für uns? Ob der Verdächtige wohl über diesen Weg geflohen ist, suchen Sie nach Hinweisen. Drei von fünf nur. Da ist die Katze. Da die Katze reingelaufen, okay. So kommen wir da auf den Balkon. Das ist jetzt für Anfänger? Äußerst beliebt bei interessierten Folterneulingen nur will, aber nicht unbedingt sehr filigran. Der Mangel an Präzision wird aber durch die Effektivität mehr als wird gemacht. Das bestätigt, dass das Verbrechen mit Vorsatz begangen wurde. Ach, und haben unsere Polizeibot-Freunde eigentlich daran gedacht, den Zeitzünder der Bombe zu deaktivieren? Nein, natürlich nicht. Die Spur vom Fluchtweg. So, da haben wir Synchronisiere, ja, och. What? <laughs> Jetzt haben wir noch alles. Ja Leute, ich würde sagen, hier beenden wir auch die Folge. Das war Mr. Hackjack, Robert Detective. Und das wäre die nächste Mission. Wells Anwesen. Der illustre Magnat und Philanthrop Airby Wells wurde heute terminiert in seinem Büro gefunden. Die Umstände sind unklar. Es gibt Anzeichen, dass jemand das Büro durchsucht hat, aber es scheint nichts zu fehlen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, also ich mag das Spiel irgendwie echt cool, hat äh, viel, viel äh, Witz bei der Sache. Also das sieht man immer an den, an den ganzen Texten, die da geschrieben wurden. Und ja, ist echt mal ein anderes Spiel. Natürlich könnte es verbessert sein, Sprachausgabe wäre natürlich hier super. Und, und äh, Free Locomotion natürlich wäre natürlich auch sehr nett, wenn es funktionieren würde. Aber ansonsten echt äh, nettes Game und kann man sich echt mal antun besonders lobenswert ist, wie viele Sprachen hier trotzdem unterstützt werden, auch wenn es nur wirklich ja, Texte sind und keine Sprachausgabe. Trotzdem lobenswert. Hier kann echt jeder aus fast aus jedem Land zocken und äh, das alles verstehen. Und äh, das sollte man echt lobend erwähnen. Ja, Ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich wie immer über ein Like freuen. Und ja, wie immer... Überlegt mal, ob ihr meinen Kanal abonnieren wollt, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und äh, im Zuge dessen könnt ihr auch direkt die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Videos informiert. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.